Probiere folgendes Programm zu entwickeln. Wir haben hier einen Panda und wenn man den Panda anschaut, versteckt er sich. Wir brauchen für dieses Programm somit den Gesichtserkennungssensor sowie eine Wenn-Anweisung. Viel Spaß beim Rätseln!